Hey, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So, jetzt noch einmal die Story. Der schimmelige Foliant. Und so geschah es, dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von 100 Jungfrauen badete, lebendig begraben wurde. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm überragt die unterirdischen Verliese in der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, dass das Vermögen der Gräfin unter dem Klerus aufgeteilt wurde, doch viele sagen... Das meiste sei nie gefunden worden und noch bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur ablegen. Die Wörter aber, muss verwendet werden. Okay, das heißt, das ist ein Dun. Das ist der Dun, den wir finden müssen. Alles klar. Das soll auf jeden Fall sein. Einfach mein Wegpunkt. Da okay, können wir mal reinschauen. Hast du das wieder durchkommen wo wir ihn müssen? Nice. Ich bin nicht so weit, jetzt ist es wegen der mhm. nice. ja, okay. Also jetzt. Wir schauen wir uns wieder gleich vor. Brauchst du jetzt irgendeinen Heal? Nein, no, hab ich nicht. Okay. Einen lächerlichen Heal habe ich ja. All was on the desk, right? what holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy holy ich kann Kreislauf ist viel besser Oh, <lacht> <lacht> das ist eng, so wird das Hast du irgendeinen Ring für mich? Alter, oh, ich habe Sachen gekriegt Ich habe auch eine bessere wieder gekriegt Da ich krieg's abgekranzt. <lacht> Nein, das ist alte noch. Ist nicht verwendet zur Sicherheit. Ah. Okay, da, da kriegst du gute, dass ich Axt. Lore. Einhand schon 4 bis 8. Ist aber glaube ich besser als meins. Weil meins macht erstens irgendwie nicht so viel Damage. Und zweitens ist es sau langsam. Okay, das ist ziemlich broken. Actually... Nur Todbeschwörer Was sind das alles für Sachen? Einfach weitermachen! Aber wenn man draufholt und da Heiltränke trinkt, ist es echt gar keine dumme Taktik irgendwie. Ja, wie müsst ihr sonst machen? Ja, was nicht, kiten oder so. immer Das geht nicht so gut, ne? Ja moin. Verlieren die schon Damage von meinem Feuer? Ich hab Fähigkeit, vor allem das Feuer schon kriegen zu ich glaube, das ist die Animation, was das Secretful Damage macht. Ist macht gar nicht so wenig Damage. Die sind fast gestorben, ohne dass es attackiert hat. Was ist, ja der halt. das ist ein wieder? So, das ist ein Zauberstab. Hast du eine Identifikationsrolle? Meistens habe ich eine, aber dann habe ich es weg. Nein, zur Zeit habe ich keine. Shit. Ja, geh weg da. Ich glaube, man muss da echt mehr wegwerfen am Anfang. Die weißen Sachen kannst du tausend bohlen. Yes, yes, yes. Du musst du mal ab und zu wieder G drucken. Das ist einfach... What the heck? Mm -hmm. Der Wehrwolf nämlich ja. <lacht> ja, ja. So ein dünner Lachs. Die Items sind man ein bisschen leichter. Achso, und das ist sie. Ich wollte sie schon zusammen schlagen. Aber da... Die Geschichte der Welt ist leicht zu sein. Das alte einfach. Sind es die genau gleichen Quests von Diablo 2 von damals? Wahrscheinlich schon, gell? Na, Urs, Ah. die waren schon mal hin. Ich kann nicht noch mehr tragen. Jeder bist du. Wie mit einem pinken Schild. Auf immer mein Juhu Weg ist er <lacht> Oha Da sind wir äh, hier? Hey, das haben wir aber ja gar nicht her Das haben wir nicht her Da müssen wir aussehen Ah, da sind wir irgendwo Ja, bei unserer Quest sind wir da. Oh ja unsere Monster sind da draußen Nein, aber wir müssen den Weg mal wieder fertig gehen, gell? <lacht> Wie ich Ja, würde ich schon. Und sonst haben wir alles so halb fertig. Kennt sich ja keiner aus. Ich wollte nur den da noch mitnehmen. Geht vor, so. Ich brauche noch mehr <lacht> Ich mehr. Meine Fähigkeit ist so nice, die killt halt low Ist So von Server. Das ist nicht praktisch brauche eigentlich nur da stehen und im Kreis rennen. Irgendwann würden alle sterben, glaube ich. <lacht> Ziemlich sicher, ja. Die schreien immer. <lacht> so ein ruhiges Schreien von meinen Flammen, meine Heiligen. Also müssen im Radius sein. Ey, da ist irgendwo eine gute Waffen. Ah, nein, ist ein guter Spüler. Kaputt. Das ist ein guter Speer. Speer ist gut. <lacht> Nur kurz da beim um killen. Das ist sogar ein guter Speer drüber. Ich bin? Ich bin ja, was soll ich machen, wenn ich voll bin? Irgendwas wegwerfen, was, aber irgendwie. Weg. Mittlerweile will ich gar nicht so schlecht halten Ja, moin. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen! Dann kann ich noch nicht anfangen damit was. Error! Den müssen wir auch mitnehmen. Nicht identifiziert. Einmal. Stärke brauche ich glaube ich für den anderen. Für was brauche ich da wahrscheinlich auch Stärke? Also, nein. I see Dornen. Das ist ja voll nice. Das muss ich einfach ausprobieren. Das hilft nichts. Das habe ich auch noch mehr Fähigkeiten, die ich nicht verwenden kann. Zugleich. Zu Sicherheit. Ja, aber F8 wieder schon langsam kritisch. F7 Also 3, 4, 5, 7, 8. Ir über irgendeiner G-Tasten geht dann irgendwann mal der PC runter, glaube ich. <lacht> F-Tasten Nice Verbraucht das Mana? Ah ne, da ist das halt nie Mana verbraucht Die bringen sie jetzt selber um, oder? Ja moin, er muss mich zweimal hitten, dann stirbt er <lacht> Ich, ich mach, ich tue Schauen reflektieren, gell? Was du was das Arge ist? Ich reflektiere 250% des Schauen und das? Warum nicht? Weil ich Heiliger Ritter bin. Ja, warum stehen die alle auf immer? Da ist ein Portal. Teleporter. Da ist ein Portal? Teleporta. Sag so. So nicht, da, da steht der Schamane! Und, oh mein Gott, und du die ganze Zeit aufstellen. Ich hab schon die ganze Zeit gesucht. Als ob der so weit wegstehen kann Hey, du kriegst den Reflektierbuff auch? Oh mein echt? Gott. Der ist ja viel besser als der brennende Buffer, den kriegst du nicht, oder? der Reflektierbuff ist ja viel besser. Wochen nochmal noch brennenden. Er steht wieder auf. Den brennenden echt nicht, ne? Nein, wie nicht Aber den kriegt sie, Alter, wie broken ist denn das? Ist richtig Broke Ja, ich kann gleich mal zurücksetzen, genau. alles und den mal Skill sehen wollen Ja, wir gehen schon schon, die Stadt Warte mal, du bist am Weg schreien? Welche Richtung musst du laufen? Was warst du gerade neben mir? Ja, hast du ein Portal geworfen? Nein no. Hä? Wir rennen mal im Kreis muss sagen was ist. Tut leicht leichter. So. Ja. Einfach wieder im unterirdischen Durchgang. Wir gehen auf den Ebene zwar. Das Beste ist, Philipp, ich mache jetzt einen Reflexionsschon von 330% und heal jetzt einmal endlich sau früh. Es kostet zwar ein bisschen mehr Mana, aber nicht viel mehr, nur 0,7 mehr glaube ich. Aber einfach nur zwei Fähigkeiten. Oh yeah! Viel besser. Und jetzt brauchst du einfach nur stehen bleiben, schau! Das funktioniert alles. Muss ich mal ausprobieren. <lacht> Jawohl, Stier! Also kannst du ihm nur eine Aktivierung, gell? Ja. Deshalb verstehe ich nicht, warum ich 1000 Auren skillen soll. Ja, yeah, gell. Wenn ich einfach auch Broken, habe, was nichts kostet, skillen kann, was jeder kriegt. Das ist aber mega broken. Schauen wir jetzt da, jetzt die heal auch gut. Schauen wir mal, zack, zack, zack. Das Heal gut. Zack, das ist ein Level 5 oder so. Fertig. Das ist OP-Schuld für die. Ich benutze eigentlich gerade keine Schuld. Das ist gut. Das sind alle Schulden gut. Das ist nicht identifiziert so ja Ich habe auch gut und ich müsste jetzt die Rolle holen und ich habe jetzt nur nur Strong Skill, das heißt, ich würde halt eigentlich sauber Damage machen, das ist halt alles war also Ich bin überladen. Also, würde das nächste Mal, wenn es geht, auf jeden Fall sogar sogar stärker spielen, muss ich sagen. Ist einfach broken. Ich finde Baladin echt nice. Einfach nur Aua des Lebens. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Wieso soll ich das alles Ich bin überladen. geile haben wir weg. Den haben wir weg. Und schon wieder aufgesammelt, man kennt. Oh, Alter. Ich glaube, es würde echt einmal öfter Heiltränke so reinballern. <lacht> die Stiefel da wären nice zum mal Anschauen, aber irgendwie. So, eine Verteidigung und Ich glaube, ich würde aber schlechtere. Weil warst du das, bei mir sind die noch nicht fertig. Ich hab. Ich schon, wenn da. Ach so, nur eine Verteidigung Mann. Schau mal. Aber One Hit! Bonk, bonk. Einmal Squirre, bitte. Ich brauch nur einmal Squad, weil ich nur zwei Fähigkeiten. <lacht> das ist richtig praktisch. Oh, das ist richtig geil. Das ist recht, mega. Das Mana geht zwar runter, aber es, ich brauche für nichts anderes Mana. Das ist einfach mega. Und das einfach Mana schreien. Das war die Etage. Nice. So. Auf einmal in der Stadt. Guten Tag. Reden wir mal. Einführung. Guten Tag auch. Ich bin geht und kann euch schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem vermaledeiten Lager bin. Eine Ersatzwaffe, etwas Gold, einen kleinen Edelstein, mehr have have me gold. für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet aber aber aber keine angst. meine angst <lacht> zwei tage garantie das ist wirklich lang <lacht> du bist ich den dumm die fährst du an der plagt mich auch jedes mal wenn ich mich setze <lacht> daneben gegriffen ne? ihr werdet fündig sucht nur weiter Warif war so freundlich, mich mit seiner Karawane reisen zu lassen, aber lasst euch nicht zur Suche nach einem neuen Handelsweg in den Osten verleiten. Ich verdiene hier ein Vermögen. Natürlich mit den Jägerinnen. Euch hingegen mache ich immer die besten Preise. <lacht> Jetzt ziehe ich da auch die ganzen Jägerinnen ab. vom Preis her. Ja. Aber uns wieder sicher nicht Pflege. Handeln. Okay, er hat auch noch Rüstungen. Alter, der ist halt strong, der Helm. Mein Helm hat 8 Verteidigungen. Weißt du, was sein Helm hat? 22 Verteidigungen einfach. Das ist mehr als meine Brust. Wie funktioniert das Glücksspiel? Glücksspiel. Muss ich da jetzt einfach zum Beispiel... Wie geht denn das? Einfach das, was er da hat, kaufen dann krieg ich es. Aber das, was er hat, will ich nicht haben, irgendwie. Weil er hat nur leichte die Rüstung. Die Stiefel wären ganz nice, aber da habe ich schon ja nicht Gold in denen. kannst du rerollen. Einfach einmal einen Ring 500, na 50.000 Gold. Easy. Aber wie man's Reroll, wenn wir was wie ich da haben oder was? Na. No. Aktualisieren, das kostet nichts Schärpe. Das würde ich mal nehmen, oder? Nehmen wir mal einen 1000. Ja. Reborn kostet nichts Kostet für real nichts Die Schärpe hat jetzt einfach zwei Verteidigung. Das ist weniger, aber für ein Damage Jetzt ziehe ich jetzt auf jeden Fall an Aber irgendwie muss ich sagen was das die 1000 Gold nicht wert Das so war halt für real nicht die 1000 Gold wird Aber ich hol mir jetzt den Helm Der Helm ist einfach broken Mal auslogen mal gut. Weißt du was also zum Schluss habe? Ich jetzt 1000 Millionen gut in der Bank Und nie was gekauft Handeln Schau mal nicht einfach. Das war neus. Lord der repariert sich selber. Hey, robuster Helm der Selbstreparatur. Wie geil ist das? Hey die Stiefel sind auch broken. Wär denn der Gürtel da auch besser gewesen? Der wäre besser gewesen. Und kostet weniger. Kostet auf 600. Und er hat einfach gleich viel Verteidigung und kriegst einfach Lebensreck. Hey, das Glücksspiel, das kannst du in die Donne treten. Na, ich glaub schon, dass du, irgendwie, wenn du Luck hast, der ja schon die Schloss OBS geben kann. Alter, der Helm einfach. Der Helm einfach. Ich hab jetzt einen glänzenden Helm. Ja, kann ich jetzt beim Glücksspiel jetzt da, da meinen Helm rein tun oder wie funktioniert das? Versteh nicht, Du hast gesagt, da kann ich so Items rein tun Wo? Ich schaff's nicht Wo kannst du Items? Ich ins Gückspiel. Glücksspiel Du kannst keine Items eigentlich tun Ach so, ja, da haben wir alles richtig gemacht Ja, aber der Hermann, der zahlt es so richtig aus Der hat zwar mega viel gekostet Aber er hat einfach 2 und Verteidigung Guten Tag <lacht> So. wo gehen wir denn hin? Irene aber probiert den Kreis. Der verkauft. Ha? Der Dichter noch Painhorn verkauft. Ja. Sicher so. Der repariert aber jetzt meine ganze Rüstung die ganze Zeit, alle 33 Sekunden. Und ist der eigene oder die ganze Rüstung? Ich weiß es nicht, vielleicht nur der Herm. Jetzt gehen wir Dunkelwald. Okay. Der Dunkelwald. Schau da nur kurz. Da wollen wir da oben gehen. Der rechts unten war ich nicht fertig. Okay. Eure Haut wird härter. Ja moin. Also Baumkopf Holzfaust. Extra stark, extra schnell. Aber wir sind auch broken. Ich halt alle meinen Buff. Sie ist halt auch broken. Das <lacht> ist der Baum! kann schön den Eisenhut. Selbst aber du. Das ist auch der nur mit 10 Verteidigung. <lacht> Brauchst du den nicht? No. Lore. Ich meine, Verteidigung und dann Skill für Tupide. Bringt no, Sakaar so die Infos Schriftrolle. Die Infos Schriftrolle. Wer? So. Ja. Schaut wie Rätsel aus. Den Baum da zu kriegen, wir sind einfach viel zu broken, wir, wir, wir spüren das Spiel einfach komplett richtig für normal. Ich glaube wir müssten alle nur stehen bleiben, wir den Fight schaffen. <lacht> Ich habe kein Tauffocht dahinten Der Baum ist gar einmal mehr auf dem Ich in diese Ah, ja, habe ich. Aber ich muss jetzt eigentlich schon wieder fast zurück. Ich weiß nicht, warum es mir so schnell geht. So schau, alles geht. ich hab, ah Amulett, glaube ich. Aber das ist nicht so gut. glaube ich. Ist das besser? Ich bin mal Boah. Zwei Stärke es gibt Energie und Mana Aber ich weiß nicht, was Energie bringt Das Laufen? Na, ist Ausdauer Das ist Leben und das ist Mana Was ist denn Energie? Energie Erhöht euer Gesamtmana Ja, irgendwie ist das schlechter Kommt mir vor Ja, das ist doch cool. Was so eine Stärke? So ist es. Er muss aber stehen bleiben. <lacht> aber broken. wurde schon mal ein Ich glaube, wenn es da mal Bilder höheren höher und mir, wie nimmt, wird es ziemlich schnell schwierig. Hm. Also, solltest schon quasi Rüstungen, OP-Rüstungen eingelagert haben für. schon? quasi jedes Level bereit. So. Da müsst ihr ja eigentlich immer die Rüstungen, was ich so anhabe, eigentlich einlagern. Oh, ich bin überladen. Ja. Ich, bin überladen. Hm. ich kann nicht noch mehr tragen. Schaut ziemlich voll immer. Oh. Ich schau jetzt aber kurz zum Heal Punkt. Krass wieder Die du auch alles Stärke? Ich hab gerade nur 60 Stärke, hab noch nichts anderes Kind Ich hab fast alles auf Stärke Ich unabsichtlich aber wollte ich gar nicht So. Danke fürs Zuschauen, falls euch die Able 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Servus!